Heyo, ihr liebt Transformation, ich liebe sie. Da habe ich mir gedacht, wir spielen mit was. Schreibt mir unter dieses Video, welchen Charakter ihr in einen FNAF-Charakter transformiert haben wollt oder umgekehrt. Eine Mini-Vorlage findet ihr zusammen mit möglichen Charakteren in der Beschreibung. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. White, right, Ende und Out. Untertitel schreiben